Ich mache mich jetzt weiter auf meinem Rundkurs. Fahrradkanal. Ja, wie ihr seht, heute ist Donnerstag, müsste der 25. Februar sein. Äh, ist jetzt so halb elf Und ich starte jetzt hier von diesem kleinen Wanderparkplatz aus äh, in remscheid wittringhausen zu, zu meiner Bergischen Rundtour. Also es ist noch äh, die Bergische Runde vom letzten Jahr drin. Dieses Mal mache ich sie neu, wir werden Vorbeifahrten haben und wir werden Drohnenaufnahmen haben. Ja, in diesem Sinne, auf geht's! Ja, hallo nochmal, hier die Karte eingeblendet von meinem Rundkurs, 58 Kilometer durch Startpunkt, seht ihr wo der Pfeil war, in Remscheid-Löttringhausen. Ja und hier schon in Remscheid Lüttringhausen im Leierbachtal gibt es schon die erste Drohnenaufnahme, die ihr sehen könnt. Und so sieht das Ganze dann von unten auf dem Fahrrad aus. der gleich sehen wird. Wir sich jetzt hier bei der Firma Vögel, hier im Morsbachtal. Ich hoffe hinter mir sieht man es ein wenig. Und ähm, ja, ich zeige euch jetzt mal, was die Firma hier alles Tolles gemacht hat, um das Morsbachtal hier wieder zu renaturisieren. Ja, so sieht das jetzt hier aus und ich finde, dass das ähm, ganz gut gelungen ist. Wie man sieht, ähm, wurde das Flussbett neu gestaltet und ich finde, gut, die Betonbrücke da hinten, darüber lässt sich natürlich streiten, aber ansonsten seht ihr ja, ist das hier schon eine ganz tolle Sache geworden auch hier mit dem auf der anderen seite einfach wie ich finde ganz toll gemacht äh, wenn auch hier eine röhre ist aber ja die lebewesen können auf jeden fall hier durch und das finde ich dann schon sehr gut ja ähm, ich mache mich jetzt weiter auf meinem rundkurs und melde mich dann zwischendurch mal wieder bis gleich. Okay und weiter geht's hier im Morsbachtal. So heißt die Straße hier, die hier zwischen Solingen und Remscheid. Ja, Das war dann mal ein Trecker. Hier muss man leider auf der Straße fahren. Hier gibt es leider eben keinen separaten Radweg. Ja, okay, es gibt hier noch ein paar Nebenstraßen, die könnte man auch radeln aber nee, da geht es mir dann ein bisschen zu viel bergauf und bergunter. Und hier in der Talstraße geht es doch recht schön, immer flach entlang. Ja, rechts war gerade eine Unternehmervilla zu sehen und hier ein schönes altes Fachwerkhaus im morsbachtal. Und hier bin ich auch schon in Müngsten angekommen. An dieser Kreuzung scharf rechts abbiegen auf Linscheider Straße, B 229. Ja, ich biege jetzt hier rechts ab und zwar genau hier an dieser Stelle ist ein bisschen versteckt, wenn man da links abfahren, abbiegen würde dann käme man direkt zum müngstener Brückenpark und hier seht ihr jetzt die ehemalige Bahntrasse von der Straßenbahn, also keine Eisenbahntrasse sondern eine Straßenbahntrasse und man sieht hier oder bzw. kann hier sehr gut erkennen wie mühsam man sich hier wohl durch den Fels geschlagen hat um die Bahntrasse zu realisieren ja und hier oben Kommt dann die Bahntrasse raus aus dem Wäldchen und wir biegen hier rechts ab Richtung Teegarten. Und hier lasse ich dann auch die Drohne noch mal aufsteigen. Hier sieht man den Blick in Richtung Remscheid Zentrum oder beziehungsweise Remscheid Stadt. Ich dann hier von Blick Richtung Osten nach Südosten, Richtung müngsten Jetzt geht es in Richtung Süden, Halfeshof. Da sieht man den Weg dort unten, den ich gekommen bin. Und wie gesagt dahinter, dort wo der Wald ist, beziehungsweise jetzt genau in der Mitte des Bildes. Dort ist der Halfeshof und jetzt gleich kommt dann auch schon wieder Solingen Mitte ins Bild von rechts. Er kann da in etwa die Kirchturmspitzchen erkennen. Die Kirchturmspitze von der Kirche, die am Clement Center steht. So, das war der Flug mit der Drohne und ich fahre jetzt weiter westwärts Richtung Meigen. Ja, hier bin ich dann auch schon auf der Bahntrasse in Solingen und nun geht es in Richtung Wuppertal weiter auf der Bahntrasse. Die Bahntrasse hier nennt sich übrigens Korkenziehertrasse und verläuft vom, ja hier übrigens der Blick, deswegen die Kameraeinstellung, zum Botanischen Garten von Solingen. Da sind wir jetzt gerade dran vorbeigeradelt. Jetzt geht es hier über einige Straßen von Solingen. Ja man hat hier die Brücken durch Aluminiumbrücken ersetzt, was ich persönlich recht löblich finde und eben auch toll gemacht. Ja, hier ist ein bisschen blöde Stelle. Hier muss man ein Grundstück unterqueren. Äh, ja, wer schon immer mal in die Röhre gucken wollte, der kann das hier tun. <lacht> Ähm, ist ja zur Corona-Zeit ein großes Thema, ja und hier hat man dann einen wirklich verdammt steilen Anstieg, also nicht wirklich toll gemacht, ähm, ja und mit viel Schwung kann man da eigentlich nicht durchfahren, bestimmt vor allen Dingen schon mal gar nicht an Wochenenden. Ja hier ist übrigens eigentlich auch ein, ja wenn mich nicht, wenn ich mich nicht irre, ein Plätzchen, wo eigentlich eine private Gastronomie untergebracht war. Bei nächster Möglichkeit geradeaus, danach geradeaus auf Korkenziehertrasse. Genau, die Korkenziertrasse. Wie ich schon sagte. Ja, und hier mal wieder eine Überquerung mit einer sehr gut integrierten neuen Brücke. Ich glaube, alles aus Aluminium. Sehr schön gemacht. Und wieder mal eine Tunnelröhre. Ja, wie hieß es immer von den Politikern zu Corona-Zeiten? Wir sehen das Licht am Tunnel Ende. Ja, okay, lasse ich jetzt mal so stehen. Gut, Folge da war... Ja, äh, Komoot spricht auch mal dazwischen. Äh, jetzt war übrigens die Trasse zu Ende. Ähm... Süden von Wuppertal-Vohinkel ist das im Grenzgebiet zu Solingen. Also die ehemalige Bahntrasse verlief dann eigentlich unten drunter durch die Autobahn hindurch. Hat man aber leider nicht ausgebaut. Sehr schade an dieser Stelle. Äh, ja, mal ein kleines Eine kleine Rügel sozusagen. Weil hätte man schöner machen können, weil man muss dann da über die Straße und all den ganzen Quark. Auch hier, das hier, muss man in Kauf nehmen. Wie ihr seht, auch nicht ganz toll. Muss man hier quasi an der Straße lang radeln. Ich glaube, auf der linken Seite von hier aus gesehen ist, glaube ich, der Radweg könnte man, wenn ich mich nicht irre, so lang als Radweg, ich weiß nicht, ob er als solches ausgewiesen ist. Jetzt ja, und dann kommt man in den Vorwinkel hier in dem neuen Industriegebiet raus, was eigentlich mal Bahngelände war. Und dann kommt man wieder auf die ehemalige Bahntrasse. Und, Bei und das war übrigens auch alles Mal hier Bahngelände. Was ich sehr schön finde ist diese Brücke hier, die sehr gelungen ist. Aus äh, alten Zeiten scheint wohl nicht zerstört worden zu sein. Eine Kastenbrücke. Und hier bin ich auch schon am Start bzw. Endbahnhof. Je nachdem wie man das sehen will. Äh, der, der Wuppertaler Schwebebahn da befindet sich auch dahinter dahinter das Depot und hier habe ich mal die Kamera nach rechts geschwenkt, um hier mal ein Stückchen Schwebebahntrasse im Blick haben zu können für euch Ja, jetzt geht es hier weiter über den Akzenterparkplatz, Parkplatz dann hier über den ähm, ja, Händler Parkplatz für Park and Ride für die Leute, die hier ab Wuppertal vorwiegend mit dem Zug äh, beruflich unterwegs sind und jeden Tag oder wie auch immer oder geschäftlich. Ja, und dann gelangen wir hier zu der, der Nordbahn. Nordbahntrasse. 2722. genau zu der Nordbahntrasse, die dann hier beginnt oder endet je nachdem wie man das gerne sehen möchte und die führt mich jetzt wieder in Richtung Osten auf meinem Rundkurs also einmal von wuppertal vorwinkel Genauso wie die Schwierbahn auch fährt wenn sie denn fährt ist übrigens wie gesagt Achtung für die Leute die sich dieses Video anschauen für Auswärtige und mal eine Schwierbahnfahrt machen wollen äh, bitte daran denken, sie ähm, fährt glaube ich noch bis, ja, ich weiß nicht genau bis wann, bitte im Internet nachschauen, ich meine ich hätte gehört bis Juni, Ju, Juli, August oder so, nur an Wochenenden und selbst da muss man glaube ich immer noch äh, gucken, dass sie auch wirklich da fährt. Also am besten immer aktuell gucken. Ja, das Ding hat ja ein bisschen Probleme. Ja, übrigens hier seht ihr an der Stelle diese grüne Kugel. Ich habe hier jetzt auch mal die Kamera ein bisschen nach rechts geschwenkt. Das ist ein sogenannter Kugelgasdruckbehälter gewesen. Der ist sehr groß und hat dafür gesorgt, dass im Luppertal, ja, äh, glaube ich, Druckabfälle vermieden werden. Oder beziehungsweise auch äh, ja, in dem Gaskessel eine gewisse Menge ähm, an Gas bevorratet wurde oder müsste man mal genau bei Wikipedia nachlesen oder irgendwo wird es wahrscheinlich stehen. So und äh, tja, zu Corona-Zeiten jetzt hier im Anfang 2021, wo ich hier diesen Rundkurs gefahren habe, habe ich gedacht, gibt es auf der der Bahntrasse kein Geschäft, wo man was Leckeres zu essen bekommt. Aber ich hatte Glück und tatsächlich gab es hier Currywurst mit Pomfret. Ihr seht meine Trophäe in der Hand. Auch suche ich mir jetzt ein schönes Plätzchen und werde mich dort niederlassen und es mir schmecken lassen. Es hat super lecker geschmeckt und ich mache mich jetzt wieder weiter auf dem Weg in Richtung Osten, grob gesagt. Wie gesagt, in Richtung Wuppertal Oberbahn. Ja, quietschende Kinder, macht immer Spaß. <lacht> genau. Habe ich dann auch mal schön geklingelt. Macht mir auch Spaß. An ja, hier ist dann glaube ich der hm. eine besondere Stelle hier, der Mirka Bahnhof, glaube ich ist das. Äh, und hier ist schon Kapitaglis wenn denn keine Corona-Zeit ist, dann ist hier auch geöffnet und man kann dann da auch mal lecker Kaffee trinken hier ein altes Bahnwärterhäuschen anscheinend wohl verkauft und umgebaut zu einer kleinen Wohneinheit ja und es hat natürlich in Wuppertal viele Tunnels und jetzt kommen eigentlich hier ja, hier seht ihr auch meine neue DJI Pocket Mini-Kamera in der Hand und so sehen die Aufnahmen davon aus. Ja, weil ich ja demnächst auch mal noch ein bisschen weniger zappelige Videoaufnahmen machen möchte. Ja, das ist natürlich jetzt der Vorteil, dass ich mich mit meiner alten 360-Grad-Kamera von G geschrieben dann auch selbst filmen kann. Das ist der Vorteil bei einer 360 Grad Kamera. Aber die betreibe ich ja mit einem extra Gimbal drunter und das ist natürlich am Lenker nicht ganz so stabil. Deshalb habe ich mir jetzt die DJ Pocket Mini 2 geholt und ihr seht das sind jetzt mal so meine ersten Testaufnahmen, allerdings frei aus der Hand hier nochmal so ein Steuerungsversuch auf ein altes Bahnwärterhäuschen wie ihr seht rechts äh, natürlich soll das nicht jetzt die Regel sein dass ich ja hier seht ihr übrigens meine 360 Grad Kamera die G 360 kurz im Blickfeld Also die Aufnahmen sind schon bedeutend ruhiger, das muss ich schon zugeben. So, das ist jetzt wieder die Perspektive von der Yi und da es eine 360 Grad Kamera ist, kann ich mich natürlich auch den Bildausschnitt selber aussuchen und das ist jetzt wieder mit der DJI Mini. Ja, der Ton ist natürlich nicht so sehr schön mit der äh, DJ Mini mit den eingebauten Mikros da muss man natürlich dann was dran tun aber das ist ja auch nicht das große Problem oder das Thema. Ja das jetzt wieder mit der DJ Mini 2 äh, bzw. mit der DJ Mini gefilmt es gibt ja die DJ Pocket Mini 1 quasi wenn man so will und die DJ Mini 2, wenn man den Nachfolger Das ist jetzt hier auch wieder mit der DG Mini gefilmt. Das andere von auch. Ja wie gesagt, das ist jetzt alles noch frei aus der Hand gefilmt. Ähm, Folge dem Weg 1, km. Da ich dieses Video jetzt hier nachträglich noch mal vertone und schon einige andere Radtouren gemacht habe mit der DG Mini und die ich mir auch schon die DJI Mini 2 zugelegt habe, das Nachfolgemodell. Ähm, ja, muss ich sagen, habe ich da schon jetzt mittlerweile gute Erfahrungen gemacht und habe auch schon einen gut, okay. guten Ort gefunden, wo ich die Kamera verorten kann, also nicht immer in der Hand halten. Also diese Filmerei, die ich da schon viel woanders gesehen habe, dass die Leute sich das dann da äh, immer oder viel aus der Hand selbst filmen. Ja hier nochmal meine GG -G, äh, bzw. meine G360 hier im Blickfeld unten, die am Lenker fest ist, auf dem Gimbal. Ähm, ja, das ist schon recht stabil. Das Problem ist äh, und auch bildstabilisiert, das ist jetzt wieder mit der G360 aufgenommen. Und äh, ja, dass jetzt mal wieder eine Vorbeifahrt das ist übrigens auch der Vorteil bei den 360 Grad Kameras man muss nicht äh, vorbeifahren bis zur Kamera und dann die Kamera wieder schwenken ähm, da kann ich einfach komplett dran vorbeifahren und später nachträge ich über die 350 geradeaus auf Nebenstraße danach links Und später Wohlstraße. mittels der Bildbearbeitungssoftware kann ich das dann schwenken. Ja, jetzt sind wir hier schon in Obertal Oberbarmen. Und das geht jetzt hier in Richtung Wuppertal Langerfeld. Ja, später soll ja mal irgendwann die Schwarzbachtaltrasse, die wir vorhin gefahren sind, hier an dieser Stelle rechts abbiegen, beziehungsweise dann durch den Langerfelder Tunnel führen. Und dann kann man sich dieses ganze Gedöns hier durch mitten die Ortsfahrt, Ortsdurchfahrt hier mitten durch Langerfeld. Straße. kann man sich dann sparen, weil das ist relativ bergig, man muss da rauf, dann muss, muss man wieder runter, dann muss man hier äh, über die Straßen und ich fahre hier jetzt schon den Schleichweg. Äh, also wenn man eigentlich den offiziellen Radweg da fährt, äh, dann fährt man da auf relativ sehr stark gefahrenen Straßen, das ist nicht sehr schön. So, nun begebe ich mich jetzt hier ähm, auf... Ja, danke für das laute Motorrad. Je lauter, desto schöner finden die Kollegen das ja. Ähm, ich bin da nicht so Fan von. Aber gut, jeder wie er mag. So, ich bin jetzt hier auf der äh, Straße gewesen, die nach Beinburg führt. Jetzt geht es hier über die Wupper. Und dann versuche ich jetzt hier, bzw. bin auf dem Weg. Ja, das ist jetzt das der Wachtal. So, das wollte ich noch sagen. Ja, hier noch ein schönes Fachwerkhaus. Und ja, diese Landschaft hier. Bei nächster Möglichkeit links abbiegen, rechts halten. Ist schon recht toll. Ähm ja, die Steigung ist halt auch relativ akkurat. Ähm, Fragt mich jetzt nicht. Irgendwo glaube ich zwischen 4, 5, 6, 7. Maximal 7% Steigung. Ja, und ähm, das geht jetzt hier vorbei an Stahl und dann unter der Autobahn A1 hindurch und dann kommt man hier oben auf die warmer Straße in Ramstadt Lüttringhausen wieder aus und da kenne ich noch einen kleinen Schleichweg, der geht dann hier ab durch einen kleinen Park in Ramstadt Lüttringhausen. Ihr seht schöner Weg, kann man offiziell als Radweg fahren. Und dann geht es jetzt hinunter zu meinem Startpunkt an der Klausener Straße, wo ich am Anfang des Videos gestanden habe und euch auf die Tour eingestimmt habe. Ja, hier noch vorbei an der Datensiedlung. Ich äh, möchte mich schon mal fürs Zuschauen bedanken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und oder einen Daumen hoch, würde mich sehr darüber freuen, ja hier jetzt die Klausener Straße überqueren und dann kommt man zu dem kurz hier hinter, ist übrigens hier diese Abtrennung, ein extra abgetrennter Radweg, ist nur leider die Markierung verblasst. Ja hier ist dieser kleine äh, Wanderparkplatz, wie gesagt, bedanke mich fürs Zuschauen, lasst ein Abo da, wenn ihr mögt und einen Daumen hoch. Und ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr es nachradeln möchtet, den Link findet ihr ja dann unter dem Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und tschüss!